Ja, einen schönen guten Tag. Ähm, herzlich willkommen zu diesem zweiten Video zu Identifikation statt Proctoring. In meinem ersten Video hatte ich eine Variante vorgestellt, wo man mittels eines QR-Codes eine private Seite hinterlegt, die nicht zugänglich ist und durch Passwort abgeschlossen oder möglicherweise nur durch einen bestimmten Teil der Mitarbeiterinnen einer Universität. Heute möchte ich noch eine zweite Möglichkeit vorstellen, die mir ehrlich zu sein, fast besser gefällt, nämlich die Idee davon, dass man einfach einen virtuellen Raum nachbildet, in dem alle Identifikationsmöglichkeiten, die bisher möglich waren, einfach nachstellen kann. Und das klitzekleine Problem an dieser Lösung ist, dass das Tool, das ich einsetze, durch die Datenschutzempfehlungen nicht gedeckt ist. Das ist in dem Fall aber unproblematisch, da man über das Tool ja nicht die Prüfung durchführt. Und insofern ähm, ist das Ganze vielleicht praktikabler, als man denkt. Der eine oder andere wird wissen, welches Tool ich dafür einsetzen werde. Und zwar ist das WONDER, alias Your Tribe, denn in diesem haben wir die Möglichkeit, virtuelle Räume nachzubilden für eine, eine große Zahl an Studierenden. Und eine dieser Varianten zeige ich Ihnen jetzt gleich. Die ist auch verlinkt im Beschreibungsbereich unter diesem Video. Also testen Sie das gerne aus. Und ich bin überzeugt davon, dass man so große digitale Prüfungen mit Identifikationsmöglichkeiten wird realisieren können. Bitte erschrecken Sie nicht. Das, was Sie jetzt sehen, ist genau ein solcher Raum, der skaliert bis 1500 Teilnehmerinnen. Das wird in diesem, diesem Fall nichts nützen, denn ich habe hier zwei Circle integriert, in denen Sie einzelne Arbeitsplätze sehen und zwar insgesamt 184 Stück. Jeder Studierende, ähm, der hier eine Prüfung abnimmt, kann sich in diesem Circle Uh, frei bewegen und insofern uh, auch Sie und Sie können zu diesen Arbeitsplätzen springen und je mehr Studierende in diesen Raum hineinkommen, umso größer skaliert das. Das Ganze hat eine Auflösung von 2.600 mal 1.440. Glauben Sie mir, da bekommen Sie gut 184 Studierende unter, ohne dass sie miteinander sprechen. Der weitere Vorteil ist, dass Sie dann ähm, unabhängig davon, wo Sie stehen, ähm, zu dem jeweiligen Platz gehen können und mit dem Studierenden eine gemeinsame Videokonferenz etablieren und in dieser, die kein anderer sieht außer Sie, können Sie Lichtbildkontrollen durchführen, zum Beispiel auch mit Studierendenausweis und dann gehen Sie wieder weg und lassen die Studierenden arbeiten an der Klausur. Sie sind natürlich auch jederzeit erreichbar für direkte Fragen, entweder im Chat oder die Studierenden kommen direkt zu Ihnen und fragen Sie, wenn Sie eine Frage haben. Und daneben bietet WONDER natürlich auch die Möglichkeit des Broadcastings. Das heißt, darüber können Sie alle Studierenden in diesem Raum adressieren. Wie gesagt, probieren Sie es gern aus. Damit hätten wir einen virtuellen Prüfungsraum nachgebaut. Und dieser virtuelle Prüfungsraum, den man hier sieht, bietet Platz für insgesamt 184 Studierende. Testen Sie es, probieren Sie es. Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen, Ihre Kommentare. Es würde mich freuen, wenn auch andere Ihre Erfahrungen teilen oder Ihre Ideen teilen, mit denen man eine Identifikation ermöglichen kann, ohne das Verfahren des Proctorings. Und in diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Also vielen Dank und auf bald. Ciao.